Wir machen einen Hörtest über Kopfhörer. Das heißt, man bekommt den Kopfhörer aufgesetzt, bekommt leise Piepstöne zu hören und soll sagen, wann man diese Piepstöne hört. Das heißt, die Hörschwelle wird gemessen und wenn da eine Hörminderung schon erkannt wird, dann wird sogar mit Sprache gemessen. Das heißt, man spricht dann Worte nach, die dann vorgesprochen werden und da merkt man dann genau, wie viel Prozent man eben schlechter hört oder eben nicht, weil man unterscheidet zwischen Hören und Verstehen. Viele sagen, ich höre ja noch gut, aber verstehe nicht und das hängt dann eben mit der Sprache zusammen dann auch.